Wenn man für eine große Prüfung lernt, vor allem, wenn man viel Stoff zu bewältigen hat, ist das um und auf seinen Lernprozess zu strukturieren. Ganz wichtig ist es dabei, dass man einplant, dass Lernen nicht in einem Schritt passiert. Bei kleinen Stoffmengen und nicht zu komplexen Inhalten reicht es mitunter, eine Sache einmal durchzulesen, um sie zu verstehen, um sie reproduzieren zu können. Wenn die Prüfung dann ziemlich weit zeitlich entfernt ist von diesem einmaligen Lernereignis, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit recht schnell, dass ich etwas reproduzieren kann. Das heißt, um Wissen nachhaltig wiederzugeben, ist es notwendig, regelmäßige Wiederholungszyklen einzubauen. Das an sich ist jetzt nichts Neues. Es bedeutet aber, dass man im Rahmen der STEOP sehr, sehr viele unterschiedliche kleine Lernportionen so timen muss, dass keine weit genug zurückliegt, dass sie bei der Prüfung bereits in Vergessenheit geraten ist. Auch wenn Sie bisher in Ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn gut zurechtgekommen sind, damit ad hoc zu lernen, kann ich Ihnen raten, dass das im Studium vielleicht einer etwas adaptierten Lernstrategie bedarf. Zu planen war man sich zum ersten Mal mit einem mit einem Gegenstand beschäftigt, wann man ihn das erste Mal wiederholen will, wann man ihn sich tiefgehend erarbeiten will und wann man überprüfen will, wie gut man diese kleine Lernportion tatsächlich beherrscht, wie gut man sie wiedergeben kann und ob man sie auch auf die Art und Weise wiedergeben kann, wie das bei der Prüfung gefordert ist. ist ein weiterer Lernschritt. Planen Sie also Ihren eigenen Lernprozess gründlich. Mit mehreren Phasen überlegen Sie sich nicht nur, wann Sie einen Lerninhalt erarbeiten, sondern auch wann Sie ihn wiederholen, wann Sie ihn zum zweiten Mal wiederholen und wann Sie überprüfen, ob Sie ihn gut wiedergeben können. Zumindest diese vier Takes eines Lernprozesses sollten Sie einplanen. Und dann merken Sie schon, wenn Sie drei verschiedene Prüfungen haben und die riesigen Stoffmengen in kleine Portionen zerteilen, dass das ein ganz schöner Planungsaufwand ist. Der ist es allerdings wert. Und vielleicht noch ein Detail zum Planen. Planen eignet sich hervorragend, um zu prokrastinieren, statt zu lernen. Das heißt, nehmen Sie sich die Zeit am Anfang, bevor Sie zu lernen beginnen und planen Sie den gesamten Lernstoff durch. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn Sie sich vorher auch einen Überblick verschafft haben, was eigentlich alles zu lernen ist. Das heißt, der erste Schritt Überblick verschaffen, dann erst planen. Dann arbeiten Sie Ihren Plan ab. Und was immer wieder passiert ist, dass Sie zwischendurch drauf mein Plan geht erstens überhaupt nicht auf oder zweitens ich halte mich nicht an meinen eigenen Plan. Auch dann ist es wichtig, dass Sie nicht einfach weitermachen, nach dem Plan, der nicht funktioniert, sondern kurz innehalten und revidieren, was ist los, warum funktioniert es nicht? Liegt es an der Motivation? Brauche ich länger, um Dinge zu erarbeiten und zu verstehen? Oder sind irgendwelche anderen Gründe schuld daran, dass meine Pläne nicht aufgehen, dass ich zum Beispiel viele andere Verpflichtungen habe, die mehr Zeit brauchen, als ich ursprünglich dafür veranschlagt habe? In diesem Fall, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Versuchen Sie nicht, noch mehr auf dieselbe Art und Weise zu lernen, die bis jetzt schon nicht funktioniert hat, sondern rekapitulieren Sie, passen Sie Ihre Lernmodi an, verwenden Sie neue Strategien. Denn viele, die aus dem Beruf- oder Schulbereich ähm, erfolgsersprechend erschienen sind, passen einfach nicht mehr in dieses neue Setting, zu diesen riesigen Stoffmengen, zu dem, zu dem Anspruch, äh, wirklich tiefergehend in ein Gebiet einzusteigen. Noch ein Wort zum Lernprozess. Gerade wenn Sie lernen, sich auf neue Arten und Weisen mit einem Thema auseinanderzusetzen, ist das ein ziemlicher Aufwand, ein mentaler Aufwand. Sie haben bereits Autobahnen in Ihrem Gehirn, in Ihren Verhaltensweisen etabliert, die bis jetzt erfolgreich waren. Die zu ändern fällt schwer. Wenn Sie sich also neue Lernstrategien aneignen, müssen Sie tatsächlich Neue Verhaltensweisen bauen und einüben. Das bedeutet, dass Sie nicht nur ähm, Ihre bisherigen Verhaltensweisen adaptieren, sondern teilweise auch wirklich neue Strategien einüben. Wenn man neue Lernstrategien in seinem bereits bewährten Lernmodus integrieren will, hat man oft die Erwartung, okay, jetzt probiere ich was Neues aus und das muss gleich super funktionieren. In der Praxis sind neue Tipps oft dann nützlich, wenn man bis jetzt gar keine Strategie dafür hatte. Wenn ich allerdings schon eine bewährte Strategie für eine, für eine Verhaltensweise eingeübt habe, also ich lerne auf diese Art und Weise am besten, ist es gar nicht so leicht, neue Teile hier zu integrieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Sport ist das sehr bekannt. Wenn man einmal eingelernt hat, auf eine gewisse Art und Weise eine Bewegung zu machen, ist es extrem schwierig, das wieder zu verlernen und die richtige Art und Weise, wie man diese Bewegung machen soll, einzuüben. Ich persönlich habe das beim Badmintonspielen erfahren, als mir eine Trainerin mitgeteilt hat, dass ich den Schläger falsch halte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon zehn Jahre Badminton gespielt als Hobby. Die Information, dass ich den Schläger anders halten soll, nämlich mit dem Daumen oben, erschien mir am Anfang als netter Tipp. Ich mache super, das probiere ich aus und ich werde jetzt viel besser spielen. Vielleicht können Sie sich vorstellen oder haben selbst schon erlebt, was passiert ist. Mit dem Daumen oben habe ich nicht besser gespielt, sondern viel schlechter als vorher. Dieses kleine Element in meine Verhaltensweise, die schon automatisiert in mir ähm, etabliert war, zu integrieren, hat dazu geführt, dass sie überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ich habe keinen einzigen Ball auf die andere Seite oder schön platziert ähm, setzen können. Was normalerweise passiert, wenn ich versuche, mir neue Lernstrategien anzueignen ähm, und die nicht erfol sofort erfolgreich sind, ähm, ist, dass ich mir denke, okay, nein, ich mache es lieber weiter wie bisher, ähm, es wird schon so auch gehen. Das bedeutet, wir haben hier eine Lernkurve. Ich bin stetig besser geworden. Irgendwann einmal habe ich in meiner Lernkurve ein Plateau erreicht, wo ich auf eine gewisse Art und Weise agieren kann. In dem Fall Badminton spielen. Üblicherweise ist es, wenn ich mal so ein Plateau erreicht habe, gar nicht so leicht, noch besser zu werden. Vielleicht kennen Sie das aus dem Sport oder auch aus dem Musikerlernen, Musik dass man dann eine lange Zeit auf einem Level bleibt. Wenn man jetzt was Neues dazu gibt, in meinem Beispiel der Daumen, den ich anders halten muss, führt das üblicherweise nicht zu einer Verbesserung der Lernkurve, sondern ganz im Gegenteil. Diese neue Baustelle in einer bisher gut funktionierenden und gut befahrenen Autobahn führt dazu, dass gar nichts mehr funktioniert. Das heißt, wir haben einen Einbruch in der Lernkurve. Ein Performance-Tief. Wozu verändern wir aber unsere Verhaltensweise, um besser zu werden? Das bedeutet, gerade in dieser Phase ist eine große Gefahr aufzugeben und die neue, neu gewonnenen Tipps nicht in den Lernprozess zu integrieren. Diese Phase ist aber ganz normal, wenn Sie nicht von Null anfangen, sondern wenn Sie bereits Strategien haben, wie das Badmintonspielen in diese etwas Neues integrieren wollen. Das heißt, da müssen Sie durch, da brauchen Sie Motivation und die Motivation kann sein, dass Sie wissen, dass das ganz normal ist, hier ein Tief in der Performance zu durchleben. Holen Sie sich also Motivation, Stärkung, wo immer Sie sie herkriegen, um durch diese Phase durchzukommen. Ich hatte beim Badmintonspielen großes Glück. Ich habe immer im Doppel gespielt und die Trainerin, die mir den Tipp mit dem Daumen gegeben hat, hat mit mir zusammengespielt so konnte ich gewinnen, auch wenn ich Scotten schlecht gespielt habe, da insgesamt wir als Doppel gut funktioniert haben. Das bedeutet auch, ähm, Sie sind nicht alleine in der STEOP, nützen Sie Lerngruppen, lernen Sie mit anderen gemeinsam. In dieser Phase, wo es eben genau darum geht, neue Strategien in Ihre bereits bestehenden zu integrieren. Nach einiger Zeit ähm, des Schlechtspielens, trotzdem Gewinnens und weiter dranbleiben, hatte ich einen Erfolgsmoment. Den einen Moment, als ich plötzlich mit, diesem neuen, mit dieser neuen Haltung einen Schlag gelandet habe, den ich so gut bis jetzt noch nie platzieren konnte. Das ist der Moment, wo die neue Information in die bereits bisherig bestehenden Autobahnen eingebaut wurde. Die Baustelle ist weg und plötzlich geht alles wieder zügig. Das bedeutet, dieses Plateau, das Sie vorher hatten, die Lernkurve, die Sie dann durchschritten haben, ist vorbei und Sie haben einen neuen Level der Performance erreicht. Und was dann erst möglich war, durch diese neue Schlägerhaltung konnte ich eine bestimmte Art der Schläge viel besser durchführen und konnte so am Ende ähm, auch auf anderen Gebieten meine Performance wesentlich verbessern. Was also dabei herauskommt, ähm, ist zunächst in der Kurve eine minimale Steigerung Nachdem ich, ein, nachdem ich zuerst einen Einbruch hatte, habe ich dann eine Steigerung meiner Performance. Das heißt, wie gut lerne ich in unserem Fall, in meinem Fall, wie gut spiele ich Badminton. Und mit diesem neu erworbenen äh, Level kann ich dann erst weitere Sprünge machen. Das heißt, ich kann dann ganz plötzlich neue Level in, in der Performance erreichen. Das heißt, lassen Sie sich nicht demotivieren. Neue Lernstrategien zu erwerben, braucht eine Zeit braucht eine Zeit, in der man das Gefühl hat, was mache ich hier eigentlich, es funktioniert überhaupt nichts mehr. Es zahlt sich aus, da durchzubeißen, denn erst dann können Sie Ihre neuen Fähigkeiten wirklich dazu einsetzen, tiefer in die Materie einzudringen und noch besser in dem zu werden, was Sie tun.